<lacht> so verdammter F. Oh, fuck. oh, you touched my ah. Meine Lampe ist gerade kaputt gegangen! Tra -la -la.